Und willkommen. Mein Name ist die Röpke und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind an einem Ort, der nennt sich der ehrgang des Erlöschens. Wir sind auf dem Pfad der Entfremdung. Und ja, ähm, gestern, äh, gestern, also vielleicht, vielleicht gestern, je nachdem, wann dieser Part rauskommt. Im letzten Part meinte ich, ähm, haben wir ein bisschen gegen Schattenlöcher gekämpft. In Dämonenwellen, türme und so. Von und Dämonturmen muss ich übrigens immer noch ein Foto machen. Und ja, wir sind jetzt hier. Der Kampf zwischen den sieben Lichtern und den 13 Dunkelheiten hat begonnen. Und ja, da ganz hinten sehe ich schon jemanden. Irgendjemand steht da am Kopf. Ist sichtbar. Weil er kann ja so links auf dem Kopf stehen. Da ist jedenfalls sehr nord ne? Keine Ahnung. Ich will aber erstmal gucken, was das hier ist. Ne, Kampftorang. Ja, mächtige Gegner warten hinter diesen Tor. Möchtest du ich den Kampf stellen? Klar, warum nicht? Ich nehme an, wir bekommen irgendwie. Ich bin nur Level 38 und ich habe ganz schön auf die Schnauze bekommen im letzten Part. Also ja, wäre vielleicht nicht so falsch, ein bisschen hier zu leveln. wir sind übrigens alleine gut und donald sind nicht da die halten mit Jens zit die äh, ganzen schattenleuche hier auf während die sieben wichtigen charaktere <lacht> vorausgehen und es mit den mit der wahren organisation aufnehmen ich kann vielleicht mal mein neues schlüssel ausprobieren sternlicht Okay, cool. Hier we go Genau gleich wie Killsan Oh, komm mal her. <lacht> Musik ist übrigens auch neu. Merke ich gerade. Wofür steht SL? Zweite Form SL heißt es hier. Super Warren. Daumen, was du in da oben Komm. kommen, ungefähr her, du Schwein. Okay, hat der exakte Kampf den Rico und Mickey gemacht haben, oder will ich mir jetzt ein? I'd get ready. Geschafft, okay. aber oh, lass mich raten. Oh. ich dachte, er wäre hier. Oh. Na, no. sternlich fokus Bündnis -Rock. Okay, so viel dazu. Das wohl geschafft. Alles gut. Speichern wir. Gehen wir auf diese zwei Figuren, die da ganz hinten uns warten. Los, oh, die sind da am Kämpfen. Gott, was muss man jetzt aussuchen? aus? Gewenige Kämpfe Let's see. Wen hat man da hinten. lag sehen, Luxord, das da war sehr Nord Rico, Sigma, ne der ne, Anzimm ist das. Ja komm, geh mal dahin. Das muss ich muss ja, wenn ich nicht dadurch gehe. Okay, muss war gegen die Organisationsmitglieder auf einmal kämpfen. Gegen mehrere, das war krass. Keine Ahnung, SIGBA und so will ich mir schon für später aufbewahren. Okay, da war Malusha. Schnell, ich jetzt diesmal bin. Ah ja, was geht? Na. Ich konnte gar nicht ein Foto machen von all das. Und die ganzen Ersatzmitglieder hier. Ach immer nur Mickey. Ich ging alle von den Kämpfen. Oh, dann wir er. habe ich schon gefragt, wie ihr lösen? Oh Gott! Oh Gott! fordert Free for All Okay Blitz bringt nichts gegen sie war ja klar Also er kämpft doch gegen alle Awesome und dieser Angriff auf damit lag Alter was ist jetzt los Also okay. gemacht. <lacht> exactly what I needed. Oh, Old school, Organisation 13 Musik. <laughs> mm. No mm. Sora, one final game. The rules are simple. All you have to do to win is find me among these cards and strike me down. <laughs> Na gut. Vielleicht will ich auch erstmal gegen euch hier kämpfen. Was? Sag dir. Der macht schon wieder mein trick Tricks, na, no, ich kann die gar nicht angreifen. Na ja. Du. Impressive. Na ja. The game Da, sowas am backeln. Das von King Nummer 2, die Organisation oder? Oh Gott. Ah. Ja. kann er eigentlich voll schießen, aber so machen die nicht so viel schaden er geht mal aus dem weg Warte, das hat für alle gezielt cool. ja, so viel dazu War schon für ihn? You were born for these sorts of games. Hm. Das stimmt. King der Arts, ja. What's this? A wild card. You've earned it. Hang on to it. Could turn the tables. Play again someday. When we're just guys. <laughs> I should like that very much, Sora. Okay, da war schon für ihn. Thanks. Hmm. War schon sagen. werden <lacht> wir haben als so kleine Mini Boss irgendwie behandelt ne? Ah oh Gott. Oh Gott. Ich hab irgendwie gut drauf, ja. alter du bist definitiv sehr viel nerviger als alter. Oh Gott, die machen mich ja fertig Boah, ich komme nicht an die heran. Boah, die will mich überraschen verarschen. sie oh, die D Form schon, Au. jetzt Das kommt, mache ich beide ja fertig. Und diese, dieser voll broken diese Form. ja halt so gut weil ich kann mich irgendwie ja nicht befreien aus dem ding weil oh, dieser angriff ne? Hör auf damit. und Mickey kriegt die ganze zeit nur für fesse Was dann? Ist das irgendwie neue Organisationsmusik? Wo die ist aber auch unnervt zu kämpfen? Her. Ich krieg den rhythmus bei ihren Angriff irgendwie nicht raus. Oh, jetzt habe ich gedacht, die wird voll einfach, ne, aber das ist doch ganz schön hart. Are you kidding? You're gonna be recompleted. I didn't ask you for your garbage opinion uh, uh, I lost to a bunch of losers like you but could be worse become that geezer's heart tank no thanks then why help him hmm <laughs> I was really just along for the ride with my secret Malusia. Okay, je nachdem... Oh, oh god! Oh gott ich bin echt tot, und jetzt gut, man hat er jetzt andere Moves, weil er irgendwie okay, welche anderen beiden jetzt erledigt hat. Okay, das ist auch mal interessant. Also, je nachdem, in welcher Reihenfolge man die erledigt, ändert sich das. Oh, da ist der move aus Kingdom-2. Wer mal schafft Nur einer ist nicht so schwer. Oh Gott. Oh, danke. Ganz ja Luftblocken, ne? Ciao. Einer auf den anderen fallen sehen. Da geht er auch aus Chain of Memories. Oh, so now it all comes back to me. Hey, is that a real laugh? Yes, my heart is remembering how to feel. Really? That's good. And now I am on the cusp of reclaiming my identity, my purpose for being. Thanks to you, Sora. Okay, immer wenn man eine erledigt kommt direkt eine Cutscene und so. Ich verstehe. Sora, I'll go after Zemnis while you go find the others. Alles klar. Das war gut. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, wie komme ich zurück zum Speicherpunkt? Komme ich überhaupt zurück zum Speicherpunkt? Ich glaube nicht, ne? Okay, jetzt kommen wir direkt zur... An ähm, oh, Ort das heißt, dass bekämpfen heißt, kämpfen gegen Sigbar gleich und oh, nee, ich will ihn noch nicht so schnell erledigen. Komm schon, der muss der Hauptwesentlich der der Serie sein, so wie ich das prophezeit habe. Aber gut, dann würde ich sagen, ich bin dem Part hier und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir ja gegen eine andere Bande von Organisationsmitgliedern kämpfen. Ne? Ja, und die Parts werden ein bisschen kürzer, aber ich muss sie halt entsprechend so kürzen finde ich. Ja, danke schön fürs Zuschauen und ciao ciao.